Das ist hier eine Schaumstoffrolle und da habe ich dickere Farbe drauf und damit streiche ich erstmal die Leinwand ein und dann habe ich eine leichte Struktur. Die weiße Farbe ist jetzt trocken. Ich habe so eine leichte Struktur drauf und die wird sich gleich zeigen. Und du startest jetzt erstmal und gibst hier ganz losgelöst einfach deine blaue Farbe drauf. Also einfach machen hier. Das soll heute eine leichte, einfache Arbeit werden, <lacht> etwas für Anfänger. Also genießt jeden Farbauftrag einfach, ähm, denn jetzt fängt schon an, die Struktur sich zu zeigen und das macht das ganze Bild eben interessant. Falls du noch eine alte Leinwand hast, kannst du die natürlich auch einfach weißen und dann hast du eh schon ein bisschen Struktur. Das äh, ja, kannst du genauso machen, also musst du auch keine neue weiße Leinwand dafür nehmen. Will ich ein bisschen Gelb dazu haben und das trage ich mit einem Spachtel auf, denn damit kann ich die Farbe ein bisschen dicker auftragen, dann deckt die besser. Ich will natürlich wieder ein paar Linien. Und das kannst du auch halt gut in die nasse Farbe machen. Also ein paar Linien reinziehen. Das mag ich halt total gerne. Ein neues Küchenutensil habe ich hier. Ich weiß jetzt leider nicht, wie man das nennt. Damit trägt man, glaube ich, ich weiß es nicht, ähm, keine Ahnung. Aber es ist spannend. Ich kriege hier tolle Linien drauf. Yes. Das ist cool. Jetzt habe ich mir ein anderes Blau angemischt, also nicht das, was ich vorher hatte? Ein anderes Blau, das beißt sich sogar so ein bisschen. Das finde ich ganz gut. Das ist ein bisschen rot mit in dem Blau, also. Das gefiel mir gerade jetzt nicht. Ich ziehe das einfach wieder runter. Die untere Farbe ist trocken. Die trocknet heute aber auch recht schnell. Ich will heute mit groben Flächen ähm, arbeiten. Also ganz klassische Bildaufteilung quasi. Und ich habe mir jetzt hier so ein Graubraun angemischt. Das wird wahrscheinlich ziemlich dunkel noch abtrocknen, aus Erfahrung. Also dann muss ich mal gucken, wie die Farbe aussieht, aber ansonsten streiche ich hier jetzt ganz, ja, ganz einfach erstmal drüber. Ich möchte hier so Serifen haben, aber ich will auch keine Schrift eigentlich. Ich weiß noch nicht genau, es gefällt mir noch nicht. Ich habe es hier schon x-mal raufgezogen wieder abgewischt. Ähm, ist noch nicht das Richtige. Ich äh, probiere hier aus. Hier habe ich gerade gearbeitet und ja, es hat viel viel Spaß gemacht, es ist absolut was für Anfänger, weil wie du gesehen hast, es geht alles recht simpel und ähm, du brauchst kein, keine großartigen Fähigkeiten oder so, dass, du kannst so unsauber die Farbe auch auftragen, weil dadurch kriegt das Bild so seinen Charakter und die Ruhe kommt eben wieder über diese Flächenaufteilung rein. Also Einfach machen, wie immer und ja, danke fürs Zuschauen, danke für dein Like, vielen, vielen Dank, danke für dein Abo, falls du noch keins hast und jetzt freue ich mich auf deinen Kommentar, ganz besonders Dankeschön dafür, tschüss und einen ganz schönen Sonntag. mein Lieben gerne. Der Tipp wird noch am Ende. Ähm, ich kann dir viele Tipps geben bezüglich Technik, aber ich denke du kannst dir auch ruhig noch mal die Seite 18 und 20 durchlesen. Da geht es eben auch um Thema und Ausdruck und das finde ich sehr passend. Und ja, ich freue mich. Ich habe die englische Ausgabe ähm, bekommen und sie ist vom Format etwas anders und die Seitenzahlen haben sich geändert. Also der tipp heute ist für dich auf seite 20 ganz viel spaß mit dem buch ich freue mich total dass es so unkompliziert und schön übersetzt wurde